So, Boxplot weiter und bitte diese Aufgabe lesen und zu lösen versuchen. Und machen wir gleich das erste. Erste Mal 44 Punkte, zweite Mal 43 weniger. Dann hat er einen besseren Platz. 44, erstes Mal und das ist im zweiten Quartil, also zwischen 25 und 50 Prozent. Und zweites Mal 43. Das ist im ersten Quartil, Also im 25 Besten. ja Das war in der 25 zweitschlechtesten, sagen wir so jetzt hier. Und hier in den 25% prozent Besten. Also, obwohl weniger Punkte, ist die Platzierung hier doch besser. Ist die Spannweite äh, größer hier? Spannweite mal Maximum minus Minimum 50 minus. Was steht da? 36, glaube ich, also 14. Und hier 48 minus 32, 16. Antwort nein. Hier ist die Größe. Hier ist die 16, da ist es 14. Gut, nächste Frage. Welche Teil des zweiten Diagramms hat die größte Punktenanzahl? Diese hier. Das ist das Intervall von 42 bis 48. Nächste Frage. Ja, das ist eindeutig wahr, wir haben 95%, äh, 95 Personen, ja, 25% davon sind sicherlich mehr als 20 Personen, fast 25, ja, vier, ja, 24, egal, ja, fast 24 Personen. Und das bedeutet dann, die 15. Stelle gehört sicherlich zu den 20 besten Personen, also sicherlich zum vierten Quartil. Das nächste also 15 stelle gehört zu diesem teil also 25 ganz oben und das ist äh, glaube ich zwischen 47 oder ein bisschen mehr und 50 punkte das ist das intervall dafür und die andere das wäre dann wie viele äh, die 30 stelle die 30 stelle gehört in diesem Quartil. wieso also Ab 50% bis 75% von 95 Personen, das ist ungefähr ab der 48. Person gehören wir also zur dritten Quartil und ungefähr ab der 71. Person gehören wir zum ersten Quartil. Also bedeutet das, die 30. Stelle gehört darunter, also hier in diesem Intervall, das ist ab 45 bis 47. Also höchstens 25% der Personen im ersten Diagramm, also das erste Quartil, haben 52-40 Punkte höchstens erreicht halt. Ja? Und dann 25% der Personen bei Zweiten Diagramm, das sind 37 Punkte. Äh, ist der Median im zweiten Fall 6 Punkte weniger? Was ist das hier? 45, 39. Tatsächlich, sieht so aus. Und das, das ist die nächste Frage. Wir müssen die besten Werten vergleichen, also jetzt hier. Es sollte ein bisschen mehr als 47 sein. Und hier 42. Ja, eigentlich ist es nicht 6 Punkte. Aus. Da hat man schon die Antwort. Machen wir das nächste. Und das nächste. Das beeinflusst das Diagramm eigentlich nicht, weil 44 und 43 beide in diesem Quartil gehören. Und das bedeutet, wenn man Fälle so vorkommt, wird man nicht mal erkennen, äh, ob das jetzt falsch eingetragen wurde oder nicht durch das Boxplot-Programm. Und das war es. Danke sehr.